Wir sind unterwegs! Uh, uh. Oh. <lacht> Ciao, Luis Wir sind seit gestern in Holland. Genau, nochmal hier Familie verabschieden, besuchen. Ja. War schön gestern mit meinen Schwestern, meiner Schwester, meine Oma noch gesehen und meine Eltern. Und jetzt haben wir uns gedacht, was machen wir Kate? Haare schneiden. Schön kurz, praktisch. Ja, bin gespannt, wie die schneidet. Warum lasst du dich hier schneiden eigentlich? Ähm, Freundin oder Bekannte von Kais Mama. Genau. genau. Aber warum? Ähm, weil die das super schneidet. Und günstig, weil ich nicht? Die, Sch die Schwabe in <lacht> Holland. <lacht> Zeig mal, wie du jetzt dann aussiehst. So, bereit für die Reise. Monique, als sie das sieht, Vielen Dank bedankt für die Kapsel. mal. Schön siehst du Ich würde dich immer mitnehmen. Oh, das ist nett von dir. Aber das ist schon echt schön. Ja. Super praktisch. So. Haare. Noch so wild wie vorher, ein bisschen beigeschnitten, aber geht, okay, sieht ja. richtig schön aus. Wir ich sind ready. Fertig. Und jetzt geht es. Fertig. Ab zum Meer. Endlich. Du schreibst dir ein Tagesbuch. Ja, genau, habe ich vor, dass ich immer äh, ein bisschen was aufschreibe, dann kann man das danach äh, schön in Ruhe durchlesen und immer mit Fotos. Das Coole ist, ich habe von meiner Praxis, von der Arbeit, als Abschiedsgeschenk so ein Kodak, so ein kleiner. Printer so einen kleinen Drucker bekommen, da kann ich dann von meinem Handy aus Fotos ausdrucken. Und dann kann ich immer einmal die Woche das schönste Bilder so ausdrucken, reinkleben und das dazu schreiben. Genau, und so haben wir da ein bisschen Erinnerung. Schön. <lacht> genau. das war ein herrlicher tag ähm, ganze tag auf dem wasser mit Freunden und family die fahren gerade weg noch hier hinter mir sonne geht langsam unter ich bin komplett erledigt habe es echt genossen äh, war viel auf dem Wing draußen kate hat sogar das äh, Windsurfset probiert jetzt ähm, schnell noch die letzte sache aufräumen in der bus backen äh, ein pasta kochen und kraft tanken wieder. letzten Tagen. Warum siehst du so unglaublich braun aus schon? Aber endlich mal... <lacht> ich Warum siehst du so braun aus? <lacht> wir werden endlich mal Sommer. Schönes Wetter, Sonne und viel auf dem Wasser. Da geht es immer super schnell. Ja, genau. das heißt, wir Wind. Ich habe unser Windsurfset als erste getestet. Das, war, das war, war richtig cool. Genau. Und wingen waren wir und ja, einfach schön Zeit mit äh, Family gehabt, äh, mit Kais Eltern waren da und Kais Großschwester mit Mann und den Kids. Das war auch sehr schön, die wachsen ja so schnell, verändern sich super schnell. Ja, das war echt sehr schön. Wir waren übrigens am Brauersdamm. Äh, das ist äh, einer der Delta-Werken, der, der Schutz gegen das Wasser äh, bietet. Und der verbindet die Inseln Schauendäufelland und, und choré Overflake miteinander und äh, trennt dann... Das grevelinge, grevelinge Meer oder der grevelinge See mit dem Nordsee. Das heißt, man kann draußen auf dem Nordsee fahren oder eben äh, an der Innenseite an, das Meer stehen, äh, an ja, der See, See stehen. Das ist, wo ich die letzten Jahre auch gewohnt habe. Also, da fühle ich mich ganz heim. Da habe ich auch viele Freunde. Das war eben schön, um dann von hier aus zu starten und äh, genau. Zeit mit der Familie mhm. zu haben. Ähm, ja, war echt cool hat sich ja. auf jeden Fall echt gelohnt. Bisher hat es sich angefühlt wie einfach ähm, so ein normales Wochenende, ein langes Wochenende in Holland, was wir ab und zu mal gemacht haben, um Familie zu sehen. Das hat sich ja. so angefühlt bisher, aber jetzt geht es wirklich los. Ja, das Wochenende hat kein Ende. Wochenende hat kein Ende? Nee. Ab zum Frankreich. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen euch nächstes Mal dann wieder in hey, Frankreich.